Wir haben heute für euch den Re-Orte wiederentdeckt. Auf der Folge Peter hatte Schwarz auf Weiß. Auch weiß, was für ein Segen in der Stadt auf allen Wegen. Mal Rot, mal Gelb und auch in Blau hilft uns die Schrift, sie macht uns schlau. Denn wer sie liest, der weiß Bescheid am Tag und auch bei Dunkelheit. Ich sage hier, was mich betrifft, ich wär verloren ohne Schrift. Wie wär das Leben ohne Schrift? Doch haben. Ah, wir wüssten nicht, wohin wir fahren. Wir müssten tausend Dinge fahren oh, Hier sind wir am Markt äh, vom Rathaus, am Rathausplatz sozusagen. Hier sehen wir das Rathaus Spandau C&A auf der linken Seite und vorne, wo jetzt dieser rote Hydrant steht, dahinter war die rote Telefonzelle. Und Pauli geht jetzt mal in die Richtung. Sie steht schon seit einigen Jahren nicht mehr. Sie wurde eingelagert. Das war ein Geschenk irgendwie von, aus London. Genau da so hinten stand die. Und Paschulke und Peter verteilen auf dem Rathausvorplatz ihre Zettel. Ja ohne Schiff, da wären wir dumm. Hast du eine Botschaft greift zum Stift, denn überall kennt man die Schrift. Per hey, E-Mail oder auf Papier wandert das Wort von dir zu mir. So wandert es auch durch die Zeit. In vielen Büchern liest man heute, was Goethe und Pythagoras mal sagte und danach vergaß. Ja, ohne Schrift, da gäbe es keine Bücher und ohne sind wir beide sicher. Gibt's weder Technik noch Kultur. Wir säßen auf den Bäumen nur und würden nackte Affen bleiben. Doch Gott sei Dank, wir können schreiben. Also mit der Plakat. Was kostet Currywurst? Wie wir das Leben ohne Schrift doch arm. Wir wüssten nicht, wohin wir fahren. Wir müssten tausend Dinge fragen, alles immer wieder sagen. Wir wüssten nicht, wo, was, warum. Ja, ohne Schiff, da wären wir dumm. Hast du eine Botschaft, greif zum Stift. Denn überall kennt man die Schrift per E-Mail oder auch. So, auf und Wand hier das Wort von zu befinden uns. wir uns immer noch in der Altstadt Spandau an der besagten Brücke. So sieht sie heute aus. Kaum verändert zur Folge. Und wenn man von dort aus, wir drehen uns jetzt mal. Dann seht ihr die Altstadt. Von dort aus sind wir gerade gekommen und haben die Szene am Schuhrschmied und an den kleinen Turm gedreht. Geradeaus war das. Hier ist das Lindenucher. Nochmal ein Blick auf die Brücke. Da sehen wir das Rathaus, den Rathausturm da hinten. Und hier sehen wir die berühmte Bogenbrücke aus der Folge Peter, hat das schwarz auf weiß. So da standen zu dem Zeitpunkt keine Autos da drüben und Paschulke und Peter gingen dann von links und rechts, glaube ich, gingen da zwischen den Pfeilern durch. So sieht es hier aus. Ja. Ich kann ja euch ja mal zeigen, was man da sieht, wenn man zur Böschung geht. Hier ist nämlich unten die Promenade. Da kann man schön langlaufen. Früher haben hier auch Dampfer angelegt. Das ist heute nicht mehr so. Jo. Noch mal ein Blick auf die Brücke in ihrer vollen Pracht. <lacht> Hallo! Ich bin's wieder. Hier war mal, in der Folge Peter okay, hatte schwarz auf weiß, der Bücherladen. Jetzt ist es nur ein Sanitätshaus. Schade. so und die letzte einstellung peter hat es schwarz auf weiß da vorne an der bushaltestelle steht er noch und geht dann da lang und die szene am currybus stand die wurde dort gedreht da gehen wir jetzt nicht in das ist so voll da können wir mal schlecht drehen ähm, da ist heute ein dönerladen drin ein Crispy Chicken Box heißt die wohl, glaube ich. Vor kurzem war da noch eine China Box drin. Und wie gesagt, da direkt an der Bushaltestelle zu drehen, ist immer etwas schwierig. Und dann gehen sie ja nach links die Treppen runter. Okay, das war's von Löwenzahn Drehort Wiederbesuch Wiederentdeckt. Peter hat es Schwarz auf Weiß und Spandau. Ciao und abschalten. Und wir drehen jetzt Sachen runter.